Hallo liebe Freifam-Zuschauer, wir haben auf Freifam etwas veröffentlicht, wozu jetzt hier die Glocken läuten, das ist auch angemessen und zwar hat ein Anwalt in einem Verfahren, in dem wir auch aktiv sind, dazu darüber berichten und der Elternteil in dem Verfahren, der ist auch auf Freifam aktiv, da hat jetzt ein Anwalt geschrieben an das Gericht, dass ähm, dieser Elternteil ein, in Klammer Neuer, Klammer zu, Aktivist bei der Organisation sei und dass es Standard bei dieser Ar Organisation sei, äh, dass wir sofort Richter ablehnen. Und äh, deshalb sei das Ablehnungsgesuch und alle zukünftigen Befangenheitsanträge von vornherein als unbegründet anzusehen. Das ist natürlich ähm, jetzt von der Logik her nicht so intelligent, was der Anwalt da geschrieben hat. Ähm, juristischer Blödsinn. Ähm, es ist aber eine bösartige Intelligenz, die man da sehen kann. Ähm, der Anwalt ähm, hat ganz offenbar einen Riecher dafür, dass es äh, dem Richter, dem Abgelehnten, vielleicht auch den Kollegen, ja, die über die Ablehnung entscheiden müssen, stinkt, dass es da so was wie Freifahrung gibt, dass in der Öffentlichkeit Richter kritisiert mit Namen, äh, sagt, was die falsch machen, dann zum Teil auch noch äh, dann vor Gericht Eltern hilft, zu gewinnen. Ja? Ähm, und da hat ja dieser Anwalt einen guten Riecher Richter gehabt. Ja, also seine Bösartigkeit, die äh, sei ihm unbenommen. Da hat er äh, sehr gute Fähigkeiten. Von hier kann ich das äh, ihm so sagen, falls er jetzt zuhört und zuschaut. Ähm, diese Bösartigkeit, ja, das, das ist ein Versuch, ähm, ein Elternteil vor Gericht zu benachteiligen, indem man eine Kontaktschuld aufbaut, ja, der ist bei Freifam deshalb folgendes. Ähm, das ist auch irgendwo ein Krieg gegen Freifam, den der da anzettelt. Ähm, wenn das alles ist, was er hat, dann <lacht> okay. Also, ficht mich nicht an und Freifam, das ist kalt. Ähm, wir werden natürlich weiter in dem Fall berichten, der Elternteil, den ficht das auch nicht an. Ich habe herzlich gelacht, als ich das gelesen habe. Ja, ähm, auf der einen Seite, ja wegen dieser äh, dummen Formulierung, ja, dass man sich als Anwalt auf so, so ein niedriges Niveau herablässt und das auch noch ans Gericht schickt. Andererseits diese bösartige Intelligenz, dieses Maligne, ähm, was man da erkennen kann. Ja, aber wenn das alles ist, was er hier ins Felde führt, dann... Dann können wir ja positiv in die Zukunft schauen. Dann ciao zusammen.